Ja? Ach, hier bist du. Wie siehst du denn aus? <lacht> Was, Was hast ich... du denn gemacht? Wo hast du denn die Brille aufgegraben? Die hast du mir doch mal geschenkt. Ach ja, stimmt. Die gehört ja mal mir, ne? Mhm. Aber sieht cool aus. Sieht mhm. echt gut aus. Was machst du? Ich bearbeite gerade ein Video. Mama? Ja? ist so eingefallen. Ich habe richtig Lust auf Sommer und deswegen wollte ich einen Sommerlook haben. Aber irgendwie habe ich nichts Perfektes im Schrank. Dein Schrank explodiert aus so vielen Klamotten und du willst mir sagen, du hast nichts? Ja, Sommer ist zwar noch nicht da, aber ich habe trotzdem richtig Lust darauf. Okay, also hast du gedacht, dass wir wieder Online-Shopping machen? Ja, von mir aus. Gut, dann hol dir einen Stuhl. Und dann gehen wir los. Ja. So ihr Lieben, wir haben jetzt einmal mit Evelyn die Plätze getauscht. Denn sie wird ja gleich ihr eigenes Outfit aussuchen dürfen. Aber... Ich habe mir da so eine Sache überlegt, Eveline. Ich finde, es wäre einfach viel zu langweilig, wenn du jetzt hier die äh, Internetseite aufmachst und dir in aller Ruhe ein Outfit zusammenstellst. Das kann ja für uns Zuschauer so langweilig werden. Und deswegen habe ich gedacht, verbinden wir das mit einer kleinen Challenge. Ähm, es gibt zwei Regeln. Ja. Die sind einfach. Okay. A, du wirst unter Zeit shoppen und ich gebe dir nur eine Summe, bei der du nicht überschreiten darfst. In Wert von 40 Euro. Okay. In Wert von 40 Euro darfst du dir ein Outfit zusammen erstellen. Sprich, irgendeine Hose oder ein Rock oder eine Leggings oder eine Jogginghose. aber es darf nur ein Teil sein. Nur eine? Ja, nur eine. Dann ein T-Shirt, ein Pullover. Und Accessoire darfst du dir auch aussuchen. Darf ich zwei Accessoires? Ein, es geht nach meinen Regeln. Das Ganze geht natürlich alles mit der Zeit von acht Minuten. Ich glaube, in acht Minuten, Evelina, sollst du deinen Einkaufskorb so weit füllen können, dass du fertig bist mit Online-Shopping. Was meinst du? Kriegen wir es hin? Ja. Ich denke mal, wir können loslegen. Ja. Dazu natürlich kommt mein Handy, denn ich stelle jetzt den Timer. Ich gehe schon mal auf die Seite, ja? Timer. Acht Minuten. Hast du die Regeln verstanden? Ja. Und es gibt nachher kein Zurück mehr. Nicht, dass du denkst, oh, ich weiß nicht, was ich will, Mama, komm noch mal. Nein, wir können nicht noch mal von vorne. Ich würde sagen, wir starten jetzt los. Okay. Ah! Ähm, um, okay, um, Minuten ah. Okay. Uh, ich will mir... Du wolltest dir einen Look erstellen zu deiner Brille? Nein, Sommer. Allgemein Sommer. Ah, okay, Sommer. Sommer. Gut, fangen wir erstmal an mit Hose, also beziehungsweise mit Unterteil. Weil jetzt durcheinander würfeln, das wird einfach zu viel durcheinander sein. Also gucken wir da, wo Hosen sind. Okay. Um. Und 40 Euro. Ja. Und nicht mehr. Wenn es weniger ist, darf es auch sein. Okay. Guck mal, Hosen. Achso, warte mal. Nee, warte mal, du sollst auf Hosen gehen. Wo haben wir denn... Hä? Warte mal, hier oben. Oh, so. Ähm, Emeline kennt die Seite. Okay, äh, welche Hose kann ich nehmen? Oh, und die sind so schön abkosten. 18 Euro. Und ich darf nicht mehr als viel ziehen. Das so. Okay, ähm... Ja, möchtest du denn eine schickere Hose haben ich. oder eher eine chillige Hose oder eher schön. eine sportliche das ist, das ist Hose? Die ist mega schön, aber, nee. aber mir wird zu heiß da drin. Ja. Denn wir haben ja schließlich jetzt Frühling. Ja. Okay, ähm, ich habe tatsächlich mal eine wunderschöne Hose gesehen, aber... Evelina, du hast jetzt sechs Minuten Zeit und du hast noch nicht mal eine Hose ausgesucht. Okay, äh, dann nehme ich jetzt. Du wolltest auch, scroll mal runter. Du wolltest auch so eine Hose Ja, aber die kostet 80. Ja, und dann werden wir sehen, was die okay. t shirt und ein Pullover kosten. Ja, aber du musst doch erstmal gucken, welche Größe du brauchst. Ich. Ja. Du bist wie alt? Neun. So, dann schmeiß das in den Korb. Ach so, und welche Farbe? Beide sind da drin. Nein. Sind das zwei? Ja. Scroll mal kurz hoch. Nein. Hier Hose, Muster, Elastisch. Es ist aber nur eine Hose. Oder sind das zwei? Habe ich das in den Warenkorb gelegt? Äh, ja, Warenkorb. Jetzt hast du zwei Hosen da drin. <lacht> okay. Das machen wir aber nachher. Um. Du hast noch fünf Minuten. Was? Ja. Warte, wie geht man hier raus? Und jetzt gehst du wieder auf Mädchenbekleidung. Mädchenbekleidung? Okay. Und jetzt brauchst du ein T-Shirt okay. zu der Hose. Was meinst du, was würde zu der Hose passen? Warte mal, gehen wir jetzt mal, gehen wir mal hoch, scroll mal hoch. Und jetzt gehen wir baden Blusen und hier T-Shirt und Tanktops. Okay. Guck, mega oh cool. Oh mein. Okay, ich fange jetzt erstmal an, weil ich habe noch wenig Minuten. <lacht> ja. Und ich habe nicht mal ein Accessoire. Noch nicht mal ein Pullover, nicht mal ein T-Shirt. Okay, also, ich will diese Kuhfarbe, denn ich liebe so eine Kuhfarbe. Was, seit wann das denn? Seit wann? Was willst du denn mit so einem T-Shirt? Ja, warte, ich will das cool. das guck mal, das ist cool. Weil mm, nicht so meins. Ich meine auch nicht die Farbe. Ich meine das karierte hier. Das oder dieses karierte. Ja. Guck mal. Aber so ein Blume ist auch voll schön. Auch schön, natürlich. Okay, also ich guck jetzt. Also ich mag so Sachen, die so. Ja. Guck mal, das ist auch mega cool. Ja, so was finde ich cool. Das, das, das, das würde ich. Oh, gibt es nicht. Aber ich glaube, weißt du was? Ich glaube, hier kannst du auch noch mal kleiner bestellen. Nein. Bist du dir sicher? Das ist auch cool. Guck mal, bauchfrei. Ja, du hast noch vier Minuten, ne? Das ist nicht viel. Okay. Mal, Meine Größe? Ja. Aha, I love you. ja okay. Guck mal, wenn man überlegt, hast du schon 43 Euro, weil die Hose müssen wir nachher rausnehmen. Ja. So, jetzt musst du uh, ein Pullover. Jetzt kreuzt du wieder hoch. Da. Was? Das nein, ein Pullover, ein äh, richtigen Pulli. Warte mal gehen wir noch mal auf Mädchenbekleidung und dann haben wir hier, hier Blusen, Jamsuit, Röcke, Jogginghose, Hosen, Leggings. Dann haben wir hier Kleider, Outfits. Äh? Wo haben wir denn Pullis? Das sind nein, das sind T-Shirts. Ja. Nein, noch mal zurück, gehen wir mal noch mal zurück. Du hast noch, ich will nur drei Minuten Zeit. Was? Das sind doch keine Pullis. Was denn? Und zwar hier, machen wir auf mehr Meer sehen, gehen wir auf Meer, guck mal hier haben wir noch mehr, hier Pullover, hier musst du drauf gehen, Pullover und Strickjacken, genau da und jetzt hier, hier, ja da steckt er dir alles vor, oh wow, das ist cool, ja, das geht so. ja, aber wenn man gehen wir nochmal hoch, oh, das und ist mal. schön, das ist auch mega cool, oder? Das ist Guck, Guck mal, das sogar ist reduziert. Aber gibt es nicht in deinem Größe, aber du kannst es, glaube ich, sogar eine Nummer größer kaufen. Ich glaube. Das kostet 14 Euro. Ja, macht auch nichts, es ist ja reduziert. Mit dem Und jetzt du noch hast noch zwei Minuten. Jetzt würde ich an deiner Stelle Accessoire äh, aussuchen, Evelina. Ähm, ähm, guck mal. Äh, wo haben wir denn? Ja, gibt es hier überhaupt Accessoires für Kinder? Oder einfach, man muss ja nicht unbedingt für Kinder. Guck mal. Ähm, nein. Kimono, was ist denn? Kimono? Kimono? Kimono? Geh mal, geh mal rauf. Ah, nein sind wir denn hier gelandet? Hast du gefunden, was ja. das war? Oh mein ja, Gott! Okay. So, sonst geht es uns gut. Oh mein Gott, ich mag so doll so welche Mützen. Welche? Die kostet nur 4 Euro. Oder diese Brillen. Was ist das denn? Dann brauchst du ja gar keine Brille. Mhm. Du hast noch eine Minute und 6 und du musst es noch aus dem Warenkorb nehmen, Das, was du ein zu viel reingelegt okay. hast. Diese Kuhfarbe, die ist mega Guck mal, das ist cool. Das sieht aus wie deine Hose. Oder die Avocado, du magst auch kein Avocado. Ich weiß, ich Wenn, wende würde ich vielleicht sowas ich mit dem Könchen die, die Kuh? Ja. Farbe, die ist mega cute. Cool. Okay, schmeißen okay, den Warmkopf. Ähm und jetzt gehst du zum Warum-Kopf. Du hast noch eine Minute und neun Sekunden Zeit. Und hier hast du eine Hose zu viel. Guck mal, und zwar gehst du... Wie, sag mal, wo ist denn unsere. Um. Da, oh, du hast. Das ist zu viel. Du mix bei 42 und ich habe gesagt, genau 40 Euro. Ich muss diesen Pulli wegnehmen. Nee, ich wechsle das. Ich wechsle. Ich wechsle okay, das. Okay, dann so musst du das schnell so. machen. Um, okay, ich. Was nehme, hat das denn gekostet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt nicht schlimm. Also ich Hier, vielleicht doch die Klasse. Du hast noch 34 warte, Sekunden. Warte, warte, warte, warte, Ich nehme, nee, warte, ich nehme... Die. Was hat denn das Oberteil gekostet jetzt bei dir? So cool. Neun, neun. Und jetzt auf, warte, noch 22 Sekunden. Und jetzt, und jetzt gehst du wieder darauf. geh rauf, geh rauf. Und jetzt musst du das aber löschen, musst du auch löschen. Wie löscht man das? Wie löscht man das? Ach, hier löschen, löschen. Ja, ja, ja. ja. 39,7. Oh, perfekt. Eine Sekunde. Genau, eine Sekunde, Ivelina. <lacht> Mega cool. Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde doch lieber diese Hose wechseln. Darf zu das? spät. Darf Nein, das gehört nicht zu unseren Regeln, Ivelina. Das, was du hier drinne hast, kaufst du. Sieht cool aus. Also ich finde diese Kombi, guck mal, das zu dem passt mega cool. Und ich habe ja, kurierte... hab ja noch die Mom jeans Ich habe ja noch die Marm-Jeans. Ja, das hast du auch. Okay. Aber das wird auf jeden Fall richtig cooles Sommeroutfit sein. So Leute, wir sind jetzt fertig und die Minuten sind wirklich richtig schnell vergangen. Ja, acht Minuten ist echt wenig, ne? Ja, und besonders, ich habe für die Hose zwei Minuten schon gebraucht. Ja, aber ich finde... Wenn man ein bisschen unter Zeitdruck sucht, kommt man schneller auf das Endergebnis. Stell dir vor, du hättest jetzt eine Stunde Zeit gehabt, du würdest dich jetzt... Du musst suchen. Du würdest jetzt, glaube ich, immer noch sitzen nur an einer Hose. Aber so hast du ein komplettes Outfit erstellt. Mit Hose, mit Top, mit Pullover und Accessoire. Also es sind vier Teile im Warenkorb in Wert von... Wir liegen 1 Euro drunter im Wert von 39 Euro. Und ich habe Evelina gesagt bis 40 Euro und nicht mehr. Also du hast es echt cool gemacht. Super. Yeah. So, und dann würde ich sagen, wir werden das jetzt bestellen. Und im nächsten Video erfahrt ihr, wie die Outfits an Evelina sitzen. Oder? Das wird in unser nächstes ja. Video sein. Ja. Wenn euch das Video gefallen Einhalt, wie ich meine Sommerklamotten aussuche, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben, weil ich wusste einfach nicht, was ich nehmen soll. Alles war so mega, mega schön. Und abonniert meinen Kanal, damit ihr immer die Ersten seid, die meine Videos gucken. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Video. Und wir werden jetzt erstmal alles bestellen. Wir schließen das Ganze jetzt ab. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss! Bis dann.